Jo Leute, was geht? Heute mache ich ein, wieder einen Distrack gegen Wannabe. Kennt ihr mal Wannabe, den YouTuber? Ähm, ja, also ich mache heute einen Distrack gegen ihn. Nicht, weil er schlecht ist, er ist ein guter YouTuber, nur aus Spaß, weil es mir Spaß macht und damit ich Klicks bekomme. Ist Spaß. Ähm, egal. Also, ohne lange, ohne lange drumherum stiebesseln, ich fange direkt an. So. so, Wannabe, was geht? Du bist Wannabe auf Deutsch übersetzt. Bei jedem Fortnite-Update bist du so aufgedreht. Mit diesen Lines habe ich dich schon halb zerfetzt. Du siehst aus, als hättest du Schläge kassiert. Ich habe dein Bild bei Photoshop geöffnet. und das hat sich deinstalliert? Schau mich an, ich bin eher Prada und etwas Adidas. Du bist Aldi, Koji und ein bisschen Caritas. Wannabe, du bist auf diesem Turnier nicht mehr Thema, denn das einzige Interessante an dir ist dein Gegner. Du bist wie ein T-Rex, großes Maul, aber keine Bizeps. So, Wannabe, was geht? Du bist Wannabe, auf Deutsch übersetzt, bei jedem Fortnite-Update bist du aufgedreht, mit diesen Lines habe ich dich schon halb zerfetzt. Du fühlst dich richtig cool mit deinem Deichmann, 10 Euro schon. Du kleiner Lappen, ich hau dich weg, guck dich mal an, du siehst aus wie Schreck. Du bist so ein kleiner Möchtegern, wenn du ein besserer YouTuber sein willst, musst du dich unbedingt verbessern. Du wirst in deinem Leben für immer stinken, bis du aufhörst, irgendwelche Sachen zu verlinken. Yo, Wannabe, was geht? Du bist Wannabe auf Deutsch übersetzt. Bei jedem Fortnite-Update bist du so aufgedreht. Mit diesen Lines habe ich dich schon halb scharf Zähl Zehnmal bitte kurz bis zehn. Ich, ich, ich äh, brauche eine Stunde Ruhe.